Du wärst kein Wunder. Mach doch mal deine Augen auf. I'm here in darkness. Da bist du ja? Bist du auch bei der Langeweile weggerannt? Hey! Ja, ich hab sie schon aufgehängt. Gut. Was seid ihr? Wir haben euch schon gesucht. Wir haben gedacht, das hat euch gefallen. Habt ihr das gehört? Ja. Wo kam das? Weiß ich nicht. Was ist das? Das sieht ja aus wie die Einsamkeit. Von der brauchen wir aber keine Angst zu haben. ja noch nie gesehen.